Pro Kuss, den du Strome gibst, bekommst du 10 Euro. Wir überraschen heute meine Schwester mit 100 Pappaufstellern von Stromae. Keiner auf dieser fucking Welt hat eine Ahnung, was man seinen besten Freunden zum Geburtstag schenkt. Das ist meine Schwester Fiola und bei ihr haben wir uns dieselbe Frage gestellt. Fiola liebt Stromae. Sie kann alle Lieder auswendig, obwohl sie nie französisch hatte. Wir werden das zum Schluss testen. Ihr kennt vielleicht ein Lied von Stromae, wahrscheinlich dieses. Ute papaute, Ute, Papa Ute, Ute, Ute, Uppaute. <lacht> dance. Stromet by the way to go. Wir wollten unbedingt ein Geburtstagsvideo von ihm. Die ganze Equipe hat ihm einen Monat lang zugetextet. Leider keine Antwort. Sugar, was sagst du, wenn wir Fiola 100 Pappaufsteller kaufen? Das kostet viel, bro. Ey, Sugar, das wird nichts. Ich habe rausgesucht. 70 Euro each, mal 10, 700. Jetzt ja, müssen wir es selber machen. Selber machen? Ja. So Fünf Nächte und um 100 Stunden Später haben wir es endlich geschafft. Fiola's Birthday war super stressig. Danke an den Uberfahrer, der uns mit 100 papp einstiegen einsteigen ließ. Und eine Freundin von Fiola, die den Auftrag hatte, so viel wie möglich Zeit zu schinden. Hi, Elli, Ist Fiola schon weg? Ja. Ich ich ich Super. Danke dir. Ciao, ciao. Wir sind gleich da. Wenn ihr euch wundert, wie eins drum hier aussieht, so. Durch ihre beste Freundin und Mitbewohnerin hatten wir Zutritt zur Wohnung und dann hieß es nur noch, die Wohnung voll mit Stromees zu machen. Wenn ihr euch wundert, wie zehn Stromees aussehen. So. Halber Keeper, halber Keeper. Ihr habt jetzt 15 Minuten bis Fjola kommt. Macht die Bude voll mit Stromes. Überall, egal wo, egal wie. Yalla. Uh! Im Klo hat sie im Prinzip hier einen, mit dem sie gemeinsam sitzt und hier einen, der sie anschreit, ansch weil sie verstopfen hat. Scheiß endlich! Paul, <lacht> <lacht> du machst das super. Danke. Und das brauch ich nicht mal Zeitreiter. Danke. <lacht> Danke. Jetzt brauchst du es. <lacht> oh. Da steht drei Personen. Das <lacht> ja. war auch nicht immer so. Hast du mit Shoppen beschäftigt oder warum hilfst du nicht mit? Ich, ich muss mir gerade da fertig machen. Ich habe gesagt, du bist Shopping-Edict. Ja, das stimmt. Die Bank hat mich schon angerufen. Ja? Ja? Lass ja? aufmachen. Ich habe drei Fragen an dich. <lacht> Ich mach dir keine Angst, Alles cool. Wer ist der Lieblingskünstler? Ist mein... Liebst du ihn? Ist... Ja. Würdest du ihn küssen, wenn er hier ist? Definitiv. Okay. Aber er ist nur ihn, ne? Oh. <lacht> Komm jetzt. Ich bin aufgeregt. Okay. Soll ich meinen Schuh ausziehen? Das ist mein Oh, er ist überall, ich liebe es. Komm mal. <lacht> Ich werde es nie umändern. Du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, du musst oh, stehen. Nein. Oh, voll oh. schlecht unter Druck. Du, jetzt hast du Druck. Es sind überall 100 Strommees, bis auf jetzt sind wir von deiner Bis drin. auf den echten. <lacht> Pro Kuss, den du Stromee gibst, bekommst du 10 Euro. 30 Sekunden Zeit. Wann? 2, 1, los! Der Oh, du hast 30 Sekunden. Schnell! Oh, ist das sind meine Couch. Ja, yeah, ja. Yeah. Gib vorraum. Vorraum. vorraum. vorraum Vorraum, gib Gas, Vorraum. Vorraum! Da! 10 Sekunden! Klo, klo, klo, klo, klo, klo, 5 Sekunden! Oh, du bist schön! Fertig! Der eine Frau, weißt du was? Jetzt noch eine zweite Task an dich. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wo ist auf <lacht> <lacht> Fürs Geburtstagsgeschenk von der keeper, Double or nothing. Kannst du Papa Ute erste Strophe auswendig singen? <lacht> <lacht> <Stundere> Sicher. <Musikflächen> oh, <lacht> <lacht> Maman Wir <lacht> <qu 'elles lacht> wir Somnem ne va'rli parler, c'est ce qui ne va pas. Un sacré papa, ti m'au est-il caché, c'est droit. Faire au moi mille fois que j'ai, quand tu doigts dois, papa, où t'es? papa, où t'es? papa, où Cool! Hey. Hey. Ganz easy. Sehr cool. Das ist voll süß. Weißt du, was noch lustiger ist? Die Pappe von den Stroumets war auf der Straße, auf der Marienstraße. straße <lacht> Ja, was ist okay. das jetzt für ein Detail? Alles Gute, Bro. Dankeschön. Von der ganzen Keeper. So sieht das aus, wenn ein Stroumets aus dem vierten Stockwerk runterfällt. viel zu hoch. Okay, er landet im Garten. Wenn ihr sehen wollt, wie Sugar nicht aus 4.000 Meter runterfallen, lasst ein Abo da und ein Like. Ich hätte alle von euch da als eins, aber das ist genug. <lacht>